Ins Studium starten ohne die Unibib? Keine gute Idee. Ob am Campus oder von zu Hause aus, die Unibib hat so ziemlich das Wichtigste, was du zum Studieren brauchst. Denn Google liefert viel, aber nicht alles. Und auch viel Mist. Im Gegensatz zu Unibib. Sie ist deine erste Adresse für Fachliteratur. Für dich kostenfrei. Digital auf deinem Laptop oder vor Ort zum Ausleihen. Zuerst einmal brauchst du den Bibliotheksausweis. So kommst du dran. Wie? Auf die Webseite der UniBib gehen, Formular ausfüllen, zurücklehnen. Spätestens zwei Werktage danach flattert die E-Mail mit deiner Bibliotheksausweisnummer in dein Unimail-Postfach. Jetzt hole dir deinen Bib-Ausweis aufs Handy, Uniminds-App installieren, mit deinem Uni-Account anmelden, auf UB-Ausweis tippen. Et voilà! Ab jetzt hast du den bip ausweis immer mit dabei. Unterwegs oder zu Hause, aber trotzdem arbeiten wie in der BIP? Kein Problem, mit VPN. Damit kannst du zum Beispiel überall E-Books der Unibib lesen. Wie das geht, erfährst du auf den Webseiten des Zentrums für Datenverarbeitung, kurz ZTV. Und wenn es dir zu Hause zu einsam ist oder zu laut, einfach in die Unibib gehen. Dort findest du ruhige Arbeitsplätze. Alle Infos findest du auch auf der Webseite der Unibib unter Sprung ins Studium. Noch Fragen? Ruf bei der Unibib an oder schreib eine Mail.